Stäbchen rein, Spender sein. Registrier auch du dich am Spieltag. Wir, Wir stellen, stellen Blutkrebs, Blutkrebs ins Abseits. Registrier, Registrier auch, auch du, du dich. dich.